Antriebslosigkeit bedeutet, dass es einem schwer fällt, sich aufzuraffen, alltägliche Dinge wie zum Beispiel Aufräumen zu erledigen oder aber auch schöne Aktivitäten zu unternehmen, wie zum Beispiel der Winterspaziergang. Wir alle kennen solche Momente, in denen uns der Antrieb fehlt. Oft gibt es Tage, an denen brauchen wir aber auch genau diese Auszeit. keinen Erwartungen, die eigenen oder die fremden, denen wir entsprechen müssen. Einfach mal Ruhe und Zeit zum Nichtstun. Das ist völlig normal und auch überhaupt gar kein Grund zur Sorge. Obwohl sich Antriebslosigkeit und Depressionen überschneiden, sind Depressionen mehr als nur ein fehlender Antrieb. Für die Diagnose müssen nämlich mehrere Symptome über mindestens zwei Wochen zusammen auftreten. Dazu gehören der Verlust an Interesse oder Freude an fast allen Dingen, gedrückte Stimmung, aber auch Appetitveränderungen, geringes Selbstwertgefühl, negative Zukunftsperspektive oder Schlafstörungen. Im Gegensatz zu einer ge gelegentlichen Antriebslosigkeit ist es bei einer Depression sehr schwierig bis unmöglich, das alltägliche Leben zu gestalten. Die Antriebslosigkeit in einer Depression ist also schwerwiegender, dauert länger an und geht noch einher mit anderen Beschwerden, wie zum Beispiel diese Freudlosigkeit oder eine negative Zukunftsperspektive. Akzeptanz und Selbstfürsorge können super hilfreiche Mittel gegen Antriebslosigkeit sein. Phasen der Antriebslosigkeit kommen uns nur so schlimm vor, weil wir innerlich im Prinzip Widerstand gegen sie leisten. Wir meinen, wir dürften sie nicht haben oder wir glauben, es wäre etwas nicht in Ordnung mit uns, wenn wir mal keine Lust und Energie haben. Anstatt sich die ganze Zeit fertig zu machen, dass man irgendetwas nicht geschafft hat, kann es eine extrem heilende Erfahrung sein zu sagen, es ist in Ordnung, dass ich gerade mehr Ruhe und Erholung brauche. Die Botschaft an sich selber ist, ich nehme meine Bedürfnisse ernst und achte darauf, was ich gerade brauche. Tatsächlich sollte man darauf achten, ausreichend, aber auch nicht zu viel zu schlafen. Für die meisten Menschen liegt die optimale Schlafdauer zwischen sieben und neun Stunden. Dabei ist es besonders hilfreich, wenn man einen geregelten Schlafrhythmus hat. Daher morgens zur gleichen Zeit aufsteht und abends zur gleichen Zeit ins Bett geht. Wenn einem tagsüber die Müdigkeit überkommt, sollte man unbedingt etwas Aktives tun und möglichst keinen Mittagsschlaf. Das verstärkt nämlich noch die Antriebslosigkeit. Daher lieber raus an die frische Luft, aufräumen, telefonieren, was einem eben gerade einfällt. Ich habe euch wieder fünf Strategien mitgebracht, was euch eventuell helfen kann, wenn der Antrieb fehlt. Erstens, Warnsignale wahrnehmen. Wie beim Auto macht uns unser Körper in der Regel durch Warnsignale darauf aufmerksam, dass bald der Energietank leer ist. Vielleicht bemerkst du es an einer inneren Unruhe, Sorgen, fühlst dich gestresst oder erschöpft. Wenn du diese Anzeichen wahrnimmst, dann ist es wichtig, dir ganz bewusst Zeit für dich zu nehmen und wieder aufzutanken. Zweitens, Balance finden. Zeit mit anderen, Bewegung und die Erledigung alltäglicher Dinge sind genauso wichtig wie ausreichend Schlaf, Pausen und gemütliches Rumlungern. Um zu entscheiden, was wir gerade brauchen, ist ein guter Anhaltspunkt zu schauen, wie wir unsere Energie verbraucht haben. Das bedeutet, wenn wir lange konzentriert am Schreibtisch saßen, können wir unsere Kraft zum Beispiel durch Bewegung wieder erlangen. Waren wir stattdessen aktiv oder mit anderen unterwegs, können wir uns beim Alleinsein und zur Ruhe kommen erholen. Das hilft übrigens auch beim Lernen oder Arbeiten. Achte darauf, dass du dir einen Tagesplan machst, in dem du 30 bis 60 Minuten Blöcke einplanst, in denen du lernst oder arbeitest, aber danach dir auch wieder eine angenehme Pause und eine Belohnung gönnst. Drittens: Flexibel bleiben. Wenn wir uns etwas vornehmen, haben wir oft eine konkrete Vorstellung davon, wie das aussehen soll. Zum Beispiel, Sport zählt nur, wenn ich 45 Minuten jogge war. Wenn wir jedoch lernen, unsere Bedürfnisse genauer zu betrachten und uns kleine Schritte vornehmen, dann fällt es uns leichter, die Dinge auch tatsächlich umzusetzen. So können wir zum Beispiel, um uns Mehr zu bewegen, eine halbe Stunde tanzen, einen langen Spaziergang mit einem Freund oder einer Freundin machen oder 10 Minuten das Fitnessprogramm der App ausprobieren. Also, und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was die anderen beiden Dinge sind, die uns bei Antriebslosigkeit helfen können, dann lest sehr gerne unseren Blog-Eintrag.